Hallo alle Gute, ich weiß nicht wie ich heute, wie ihr in Bank aus Holz baut. Vielleicht weiß nicht ich mal, was ihr alles braucht. Ich habe schon ein Modell hier da könnt ihr euch besser vorstellen. Ihr braucht ein großes Stück Holz. Da braucht er zwei mit Klänge. Für die B von der Bank ist schon hier ein Grosst, weil ich hier noch 1,2 sehen kann. Und hier der Tisch, dafür brauche ich einen Kumpel, der ein bisschen mit klein ist, wie das Grosstbrett aufbaut. Für ein bisschen Dimensionen zu suchen, hier mein Grosstbrett, das hat 4,5 cm. Wir haben auf der Bank schon also gemerkt, dass 30 cm. Innen, so ein Bein, Das ist aber alles äh, ganz variabel. Dir muss wirklich nicht genau die Mosen holen, die hier sind. Das hängt von dem Holz wo du Da Das Holz, das ich geholt habe, ist das Auffallmaterial. Wir haben das einen Dach, und das ist das, was den Dachdecker zu viel hat. Das wollte wohl die Wäsche So, und da kommen wir bei Schafgeschirr. Du, also, da war ganz wichtig, dass er sich in eine sich geht, die ich hilft, es selber zu machen. Weil da sind aber Maschinen dabei, die er sich nicht soll, allein holen Aber von etwas Trainieren ist das. Der die braucht eine Bohrmaschine mit einem Bohrer drin. Die könnt dann noch dieselbe tun, mit einem Schraubenzeher absatz Die braucht einen See. Für das es nicht schnell geht, muss nur ein Stichsäg dabei. Um vier Beine zu streichen, braucht man Acrylfarben, Pinseln, Wasser, ein Fatz. Man hat auch Schleifpapier für das Holz zu schleifen, damit kein Splittern drin sind. Ein Schraube braucht man. Und die Schrauben, die sollen so lang sein, dass sie durch das Holz, durchgehen, aber noch die anderen Seite dann an der anderen kommen. Die Boeren, die sollen auch nicht mehr dick sein, Wie also die er so? nicht dran. Ja, und dann können wir eigentlich schon lernen. Ich muss ja mein zwei Vs von der Bankeltchen nach sehen. Dafür lehne ich mir meine Britte hin, und dann holen ich das, die Tweet, halten die Was mal bier dann zwei gesehen, dann wird gesehen, da sind ziemlich viel Splitt drin. Da muss ich mal Schleifpapier holen, für die Steckriffen, die großen Splitt drin Perfekt, muss da hier nicht sehen. So, und dann können wir die Bank schon zusammensetzen. Dafür fangen wir an mit dem Face und mit der Konterlade. So, also so fangen wir an. Wir machen das Fäss, Konterlade, und dann drehen wir mit um. Und wir schrauben oben den Sitz drauf. Von den Schrauben und Holz dreht, soll ich vier bohren, weil sonst splittert Holz sehr, sehr nah. Muss man gucken, dass das hier der ist. <lacht> voilà. Dann holen wir die Schraube. seht mein Mann, noch fast kein Futti. Da ist aber noch nicht Futti gefunden, Gott sei Dank. Ich ist einen ein Schraub dran. <lacht> Allo Diana, seid der Zahl wischt. die vier Buren. rein. Voilà. So, wir man überall zwei Schrauben. Hallo. Machen wir den Deckel drauf. drauf. Also Schauen wir, dass wir ob man die Schrauben auch von oben an die schrauben, an dann ob man es nach ein, an am Mitt, am ganzen immer dann minimum sieben Schrauben, wo wir verschafft. So dann muss man gucken. Ist ein bisschen verrutscht, muss man da drin riepen. Einmal schmützt. Und die Löscht. Na, so gesagt das dann aus. Ja, lo, aus Bank scho prägt für gehen Und du könnt da er äh, fantasiefreie Lärflussen. Die könnt äh, an ihrer Lieblingsfarbe streichen, du könnt streifen, Punkte, Blumen, drum was wer da wollt. Ich äh, scho schon eng Mabrut. Die hättest lascht ja gebastelt. An meiner Klasse, am, am Präkurs, hier haben drucke sie da auch, die kanna hier. Die uns auch an ihre Lieblingsfarbe nur gestrich. An dann Nummer Uhrfen drop den drop gespritzt. Wir hatten so Schablonen. An dann hat er kann Buchstaben für seine Nummer rausgesucht. An so haben wir auch den Numm immer können trainiert. An der ich ist bestimmt wer das ist. wer das da der do. Der Teil war für die Bidon dran zu sitzen und, äh, ja, als Jufferin, wir hatten noch etwas für ein Handy, das braucht ihr natürlich nicht. Ja, weil wir sitzen dann da bausen, für zu picknicken, für Geschichten zu erzählen, wie zu spielen. Ja, ich habe da eine kleine Idee. Aber wie ich das hier präpariert habe, habe ich mir gedacht, dass es wirklich noch ganz viel Möglichkeiten gibt für die Banker. Zum Beispiel, wenn ich das jeweils Stück ein bisschen verändert, da kann ich das heute noch rauskriegen. Du und ich und Face und ich haben auch kleine Dreiecke rausgeset. Ich habe gesagt, das ganz aus wie ein Dier, ein Beinkelchen als Dier. Am Anfang Als man mir direkt angefallen, da dass das Kinder Krokodil sind. Du hattest schon hier so vier gemalt. Und der Hund im in meinem Keller aber noch ein Stück äh woll, das ist der Pelz. Aber wenn den so drauf lädt, dann hast das hier direkt schon eine Oder? Wird das noch ein bisschen zu lang, ich kann die Schei-Hanne noch ein Stück drauf schneiden. Ich schon mal geduld, ich gif schwarz die Schaufe da raus den Da Krillfarben. Oh, wir brauchen ich ja, nicht alles unzustreichen weil du kannst den Palz drauf. Ich habe ein großes Stück pats Voilà. Also die Mathe hat bestimmt viel mehr Schön, zu heben, die hat ja ein bisschen mehr Zeit. Oh, ich mein, so kann ich es schon etwas drin auf hier stellen. Ne? An den Pelz. Den gebe ich einfach. Natürlich besser, wenn ich schon gedrissen ist. Drucklehnen. Und dann um Hummer. an dann einem Null. Festklappen. Holt du auch nicht mehr Nähl? Die mehr kurz sind wie Holz, weil sonst guckt die Nullen raus und da könnt ihr ihr schwer tun. So. Voilà. Und ähm, noch ein paar Tonnen. Wenn ihr kein Palt habt, könnt ihr vom Dinosaurier bis. Ich weiß nicht, was ihr noch alles aufhält machen. Ja. Voilà. Ja. Ein paar Ohren. Wie gesagt, davon da aus. Ja. Jetzt noch so ein Stück. Leder oder Filz, kann ich da schneiden, ich sage, du schufst es auch so. Und hummeren. Den Palz gebe ich auch noch wo zwei, drei anderen Nähler schon fast mal. Voilà. Und am das ist dass noch nicht grad fertig ist. Mir ist ein Weg. Weg. Ansonsten kommen wir auch für die Einverpänkel. Wenn er noch ein Stück Holzrechts tut, könnt doch auch da eine Karpform von einem D-Jahr aus schneiden. Ich wollte natürlich hus Haus machen, aber ich fand, das da aus wie ein Esel. Da kann ich ihn doch noch do fast drauf schrauben. Dann hast du der Bänkelchen auch in der Ma, Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Bauen. Los dir von den großen Weisen, wie das geht. Und vor äh, allem, guck, dass da ganz viel Äschen in den Hut. Die musst nicht nicht wirklich nur mehr machen, was ich schon gemacht habe. Aber könntest das bestimmt noch viel besser. Adi!